Das ist die Geschichte einer Trennung. Sie erzählt von Wut und Liebe und wahnsinnigem Vermissen. Es ist die Geschichte von einem Neuanfang, Freundschaft und Verantwortung und der Erkenntnis, dass dich Herausforderungen wachsen lassen, aber auch einsam machen. Ich habe Knete im Mund. Heute ist der 10. Juni, mein 15. Hochzeitstag. Es regnet. Meine Kinder und ich liegen in meinem Bett. Kim, meine Kleine, liegt auf meinem Bauch. Helen, meine Große, schmiegt sich an meine Seite. Wir halten uns fest. Ich habe meine Tränen geweint. Heute Nacht auf der Terrasse, mit den Kippen und schlechtem Grauburgunder von der Tankstelle. Christoph hat es den Kindern nicht selbst gesagt. Er hat mich am Telefon angefleht es allein zu tun. Also habe ich Ihnen erzählt, dass Ihr Vater sich in eine andere Frau verliebt hat, er aber immer für Sie da sein wird und dass Sie nichts dafür können. Seitdem liegen wir hier. Ich weiß nicht, wie lange. Immer wieder schleppe ich mich ins Bad und kotze. Mein Körper ist vergiftet. Von Alkohol, Nikotin und Wut. Ich leide. Und noch viel schlimmer, meine Kinder leiden. Meine Wut mischt sich mit der Angst, nun allein im Leben zu stehen und einer riesigen Portion Selbstverachtung. Ich packe die Kinder vom Fernseher und ziehe Wanderschuhe an. Ich muss raus. Ich will Wege gehen und in Ruhe denken. Der Tag kann sich noch nicht entscheiden, wie er werden soll. Aus dem Wald schlägt mir erfrischende, feuchte Luft entgegen. Es riecht nach Nadeln, Laub und Erde. Ich gehe so schnell ich kann, bis ich völlig außer Atem bin. Ich will weglaufen. Er hat mich aus meinem Leben gerissen. Aber über das, was mir bleibt, kann ich selbst entscheiden. Vielleicht gebe ich auf, vielleicht bringe ich mich um. Keine Wut mehr, kein Schmerz, keine quälenden Fragen. Mich fallen lassen in ein Gefühl tauber, weicher Gleichgültigkeit. Aber die Kinder, ihre Liebe hält mich in diesem Leben. Für sie muss ich stark sein in all diesem Scheiß. Er war meine Sicherheit im Leben, meine erste Liebe, ein Geschworenes für immer. Ich habe mir um nichts Sorgen machen müssen. Jetzt pralle ich Schutz und ahnungslos auf. Mein Herz schlägt mir bis zum Hals. Ich habe Angst. Ich biege vom Weg ab und gehe querfeld ein. Hier sieht mich niemand. Hier kann ich meine Tränen laufen lassen. Und wieder fließen sie in Strömen. Mein T-Shirt ist nass geschwitzt. Mein Körper zittert. Du mieses Arschloch, schreie ich dem vor Leben flüsternden Waldboden entgegen. Ich greife nach einem Ast und dresche auf ein paar Fichten ein. Meine Wut explodiert. Ich schreie und schlage. Du mieses, verdammtes Arschloch. Vögel flattern auf, fliegen davon. Ja, haut doch ab, haut alle ab, ihr verdammten, miesen Arschlöcher. Ich weiß nicht, wie lange ich auf die Fichten eindresche. Ich höre erst auf, als ich meine Arme kaum noch bewegen kann. Mein Kopf ist leer. Ich kämpfe mich durch das Dickicht zurück auf den Weg. Es nieselt. Warmer, gleichgültiger Regen. Als ich am Auto ankomme, setze ich mich erschöpft hinters Steuer und fahre nach Hause. Meine Kinder warten auf mich. Eine Woche ist seitdem vergangen. Er kommt nicht und er ruft nicht an. Er ist einfach weg. Ich kann nicht schlafen, setze mich ins Auto und fahre durch die Nacht. Ich weiß, wo sie wohnt. Er hat es mir erzählt. Ich vermisse ihn. Ich will ihn sehen. Ein schönes Haus ist es. Alte Villa im bergischen Stil, Schiefer verkleidet mit grünen Fensterläden, Satteldach und hübschen Erkern. Am Waldrand. Ein Bach schlängelt sich vorbei und summt ein plätscherndes Lied. Ich habe etwas abseits geparkt, mich im Schutz der Dunkelheit hinter einem Busch geschlichen und glotze in ihr Wohnzimmer. Da sitzt er. Auf dem Sessel, den Rotwein in der Hand und guckt fernsehen. Mein Mann. Der Vater meiner Kinder, mein bester Freund. Was ist bloß mit uns geschehen? Wie er so da sitzt, strahlt die Situation eine unverschämte Normalität aus. Als hätte er schon immer dort gesessen. Er wirkt völlig entspannt. Und ich? Meine Welt versinkt im Chaos, während er hier die Füße hochlegt. Wieder werde ich unglaublich wütend. Bevor ich anfange, Steine in ihr Wohnzimmerfenster zu werfen, wende ich mich ab. Ich hasse ihn. Ich war im Baumarkt und habe Umzugskartons gekauft. Zehn Stück müssen reichen, um seinen Plunder aus dem Haus zu schaffen. Die Mädels sind nicht zu Hause. Ich will nicht, dass sie sehen, wie ich Papa's Sachen zusammenpacke. Ich habe freie Bahn. Zuerst schmeiße ich seine Klamotten in die Kisten. Hemden, Hosen, Pyjamas. Die roten Dessous, die er mir letztes Jahr zum Hochzeitstag geschenkt hat, pfeffere ich obendrauf. Rot stand mir noch nie. Danach ist sein Bürokram dran: Ordner, Ablagerhaufen, unsere Hochzeitsbilder. Ich kämpfe mich durch jeden Raum des Hauses, bis acht Kisten voll sind. Nach dem Haus ist der Schuppen fällig: Seine Tennisschläger, das Fahrrad, die Skier. Alles werfe ich in den Vorgarten. Dann klappe ich die Rücksitzbank meines Greisen Volvo-Kombi nach vorn und belade ihn. Zuerst die Kisten. Er schluckt sie alle. Ich rase zu seinem neuen Wohnsitz. Während ich die kurvigen Straßen entlang donnere, scheppern die Kisten von links nach rechts. Ein verdächtiges Klirren verrät mir, dass soeben seine geliebten Weinkelche zu Bruch gegangen sind. Ich lache hysterisch drehe das Radio auf, lasse alle Fenster runter und singe laut. Als ich die Auffahrt zu ihrem Haus abbiege, knirscht der Kies unter meinen Reifen. Bei Tag sieht es noch herrschaftlicher aus als nachts. Links und rechts der Zufahrt säumen mächtige Rotterdendren den Weg, der an einem Brunnen inmitten eines Wendeplatzes vor ihrem Haus endet. Den Brunnen ziert ein Engel mit knackigem Popo und kleinem Penis. Wasser sprudelt aus einem Füllhorn, das der Engel in seinen mickrigen Ärmchen hält. Viel Kitsch für das ansonsten edle Panorama. Ich fahre vor und parke. Mindestens zehn Terrakotta-Blumentöpfe säumen die ausladende Treppe zu ihrem Haus. Darin Rosenbüsche in knalligem Pink. Meine Rosen haben immer Blattläuse oder ich vergesse sie zu gießen. Ich öffne den Kofferraum und schleudere die ersten Kisten auf die Auffahrt. Aus dem Augenwinkel sehe ich Christophs dümmliches Gesicht hinterm Küchenfenster. Kiste für Kiste fliegt in hohem Bogen auf einen Haufen, bevor ich meinen Kofferraum wieder zuknalle. Ich rase zurück, um den Rest zu holen. Jetzt nur noch seine Sportgeräte. Fahrrad und Skier passen locker in den Kofferraum, aber mir fällt noch seine Tauchausrüstung ein. Sie steht seit Jahren im Keller und immer im Weg. Ich schmeiße den Tauchkrempel in eine Umzugskiste. Die Sachen müssen weg. Raus aus meinem Haus, raus aus meinen Füßen und meinem Leben. Am liebsten würde ich ihm noch irgendetwas Stinkendes obendrauf legen. Schade, dass wir keine vollgeschissenen Windeln mehr haben. Jetzt hätte ich fast die Sauerstoffflasche vergessen. Neben mir im Auto will ich das Ding nicht haben. Herumrollen sollte sie sicherlich auch nicht. Sie muss mit in den Kofferraum. Ich quetsche sie in die Ritze zwischen Radkasten und Tauchkiste. Da liegt sie einigermaßen sicher. Seine Tennisschläger dürfen auf den Beifahrersitz. Wieder knirscht mein Auto die Kiesauffahrt hinauf. Ich habe vergessen, dass mir die Kisten die Wendemöglichkeit um den Knackarschengelbrunnen versperren. Aus dem Augenwinkel sehe ich ihn am Küchenfenster stehen. Ich muss zurücksetzen, um an die anderen Kisten heranzufahren. Ich wende in gefühlten 85 Zügen. Drei wären mir unter seinen Blicken lieber gewesen. Ich parke, schmeiße die Tennisschläger zu den Kisten und öffne den Kofferraum. Die Skier stelle ich an den Brunnenrand. Danach zerre ich das Fahrrad aus dem Kofferraum. Ich gebe ihm einen lässigen Schutz und lasse es gegen den Haufen rollen. Jetzt nur noch die Tauchkramkiste. Ich ziehe sie zu dem anderen Krempel. Zum Werfen ist sie viel zu schwer. Wieder hätte ich fast die Sauerstoffflasche vergessen. Wie eine Widerstandskämpferin mit Panzerfaust schultere ich das Ding. Ich biege meinen Oberkörper samt Flasche nach hinten, um Schwung zu holen und stoße sie Richtung Haufen. Zwei Schritte von mir entfernt landet sie mit einem blechernen Plumpsen im Kies. Ziel weit verfehlt. Scheißegal. Ab hier bin ich nicht mehr zuständig. Ich will nach Hause. Ich knalle die Kofferraumklappe zu. Ein alarmierendes Zischen, gefolgt von dem Geräusch prasselnder Steine, lässt mich innehalten. Ich drehe mich um. Die Sauerstoffflasche bebt und beginnt sich, um die eigene Achse zu drehen. Dampf zischt wie aus einer Flugzeugturbine aus dem Ventil. Kieselsteine schleudern in alle Richtungen. Wie Hagelkörner schlagen sie links und rechts von mir im Autolack ein. Als ein Stein knapp mein Ohr verfehlt, gehe ich hinter dem Wagen in Deckung. Einen Atemzug später schießt die Sauerstoffflasche torpedoartig in Richtung des Krempelhaufens. Dort schlägt sie staubend ein, zerschmettert ein paar Kisten, wird abgelenkt und gräbt sich weiter durch die Auffahrt in Richtung Eingangstreppe. Den ersten Terrakotta Blumentopf touchiert sie wodurch sie wieder in eine Rotationsbewegung gerät und unaufhaltsam Topf für Topf in Stücke schlägt. Es fliegen Tonscherben und Erde. Pinke Blütenblätter segeln über das Meer der Zerstörung. Wäre es nicht so furchtbar, wäre es wunderschön. Von der untersten Treppenstufe prallt die Flasche ab und rauscht zurück in Richtung der Schier, die am Brunnenbecken lehnen. Die Flasche hebt ab und köpft den Engel. Kopf und Flasche landen mit einem Platschen und Zischen im Wasserbassin des Brunnens. Die Flasche gibt ein klägliches Pfff von sich. Das Wasser sprudelt noch einmal auf, bevor es schließlich zur Ruhe kommt. Der Engel krönt trost und kopflos das Chaos. Letzte Rosenblätter landen schweigend im Brunnen. Stille. Oh mein Gott, ich habe einen Engel geköpft. Zertrümmerung, wohin das Auge reicht. Ich setze mich hinters Lenkrad und drehe den Schlüssel. Im Radio läuft Wrecking Ball von Miley Cyrus. Im Rückspiegel sehe ich, wie er aus der Haustür tritt. Er hält sein Handy vor der Brust und filmt die Szene, bestimmt als Beweismaterial für seinen Anwalt. Dann aber bitte mit einem fulminanten Finale. Mein perfekter Kickstart wirbelt Kieselsteine durch die Luft. Die Reifen quietschen, als ich auf die Hauptstraße abbiege. Was für ein reinigendes, befreiendes Gefühl. Mein Pulsschlag reguliert sich. Ich lasse das Fenster herunter und strecke den Mittelfinger in Richtung ihres Hauses. Miley und ich singen im Chor. I came in like a wrecking ball. Meinst du, wie lange das dauert, bis du da einen Film draus hast? Ich meine, das ist doch irre viel Arbeit, ne?